Ich habe hier eine Banane und Knuspermüsli. Und aus diesen zwei Zutaten bereite ich jetzt Kekse. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahre alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Ich habe jetzt hier meinen Mixer und in diesen Mixer kommt jetzt die Banane Rein. So, jetzt habe ich hier meine Küchenware, die ich erstmal auf Null stelle, und jetzt wiege ich hier 100 Gramm von dem Knuspermüsli ab. Ja, das ist ja voll drüber. Ja. Machen kleine dazu, und dann sind es genau 100 Gramm. Ja, und diese 100 Gramm von dem Knuspermüsli, die kommen jetzt in meinen Mixer mit rein, und das Ganze wird jetzt dann den Mixer klein gemacht. Also dieser Mixer ist richtig ideal. Da kommt jetzt gerade der Deckel oben drauf und jetzt kommt dieser Mixstab mit oben aufgesetzt. Das siehst du jetzt gleich und dann geht es auch schon los. Da kannst du sehen, wie richtig schön der das durchmixt. So, mal kurze Zwischenkontrolle, mal schauen, wie es von der Konsistenz ist. Scheint noch etwas zu flüssig zu sein, zu dünn zu sein. Ich mache noch etwas Knuspermüsli dazu. Ich werde noch mal so mal 50 Gramm noch dazu machen. So, nochmal aufmachen und mal kontrollieren, wie es jetzt ist, nachdem jetzt die 50 ja, Gramm noch mehr drin sind. Naja, ah man sieht schon, es ist bedeutend fester von der Konsistenz. So passt das entsprechend. Ja, und ihr seht auch mal von dem Mixstab nebenan, also von dem Mixer nebenan den Stab liegen, wie, wie es einfach so zusammengebaut werden kann. ist Es wirklich ideal, dieser Mixer. Ich verlinke auch unten mal in der Beschreibung. Ja, jetzt geht es schon weiter, dass ich entsprechend jetzt. Packpapier auslegen kann und das Ganze nachher die ausstechen kann. So, jetzt habe ich den Einsatz von meinem Airfray geholt und da kommt jetzt dieses Packpapier entsprechend passend zugeschnitten rein und die Plätzchen werden jetzt da drinnen verteilt. Ja, klasse, die haben jetzt alle da genau reingepasst und das Ganze landet jetzt im Airframe. 170 Grad und 15 Minuten schaue ich, stelle ich mal ein, aber ich schaue mal jetzt immer zwischendrin rein, wie lange die brauchen. So, fertig. Also nach 18 Minuten habe ich die jetzt rausgeholt, denn ich denke, sonst wären die doch... So, und wenn du jetzt willst, kannst du die noch mit Schokolade etwas überziehen. Ja, aus nur zwei Zutaten habe ich diese Herzchen zubereitet. Eine Banane und mehr Müsli, mehr nicht so. Inzwischen sind meine Plätzchen etwas abgekühlt und ich möchte sie noch etwas mit Schokolade überziehen. Und hier habe ich einen wunderbaren kleinen Schmelzer für Schokolade. Das ist jetzt diese Form. Hier unten mache ich etwas Wasser rein, das war schon fast zu viel des Guten, und dann kann ich hier einstellen warm. Erstmal, dass ich es richtig kräftig schmelzen. Dann habe ich jetzt hier Blockschokolade. Wenn du ein größeres Messer hast, du siehst, dass ich jetzt die Methode wo es schneller geht. Ja, ich habe mal Pralinen gemacht und das habe ich mir dieses Gerät gekauft. Ja, da muss man hier die Schokolade genau temperieren, dafür ist das richtig ideal. Ich habe mir hier so eine Schieferplatte gekauft und auf der werde ich das Ganze dann auch anrichten. Also die Schieferplatte kam richtig gut verpackt an. Und unten drunter hat es auch noch diese Nöpfe, damit sie ja nicht wackelt. So, und die lege ich jetzt schon mal hier hin, denn da drauf, richtig ich dann meine fertigen Plätzchen. Eine Schokolade. Eine Schokolade nimmt auch schon Form an. Ja, passt da fast richtig schön auf. Das muss ich anfangen zurückdrehen. Ah, super alle sind drauf. So, jetzt haben wir einen kleinen Löffel. Also die Schokolade ist richtig schön geschmolzen. Die Pilze seht ihr, das sind schon weniger geworden. <lacht> da habe ich schon gegessen davon. Das schmeckt richtig gut mit der Banane. So, fertig. Ja, Lachen, schöner, das ich, die Windy nicht. Aber mir ging es ja darum, ich wollte erstmal probieren, ob das überhaupt was wird. Banane und Knuspermüsli, also nur zwei Zutaten und daraus Kekse zu backen. Und du siehst, das hat geklappt. Ja, und jetzt hier bin ich danach auch noch auf eine weitere Idee gekommen. Das zeige ich dir jetzt gleich jetzt auch noch. Viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich auf Rückmeldung von dir. So, und hier habe ich die fertigen Plätzchen einige davon genommen und habe die in meinem Mixer, da wo ich vorher das Müsli gemixt hatte, die Plätzchen, die fertig gebackenen Plä Plätzchen drin, klein gemixt. Das ist ja jetzt mit Banane gebacken und mit Schokolade oben drüber. Und das müsst ihr auch mal probieren, das schmeckt richtig lecker. Das auf dem Dessert oben drüber, richtig klasse. Probiert das mal aus. Also ein paar Plätzchen übrig lassen oder ein paar mehr backen. Vielleicht auch die ein bisschen länger drin lassen, ein bisschen fester packen noch, obwohl die waren eigentlich schon relativ fest am nächsten Tag. den hast du einen wunderbaren ja, Streuselchen oder was, was du auf dein Dessert bei dem anderen oben drüber machen kannst. Die schmeckt richtig klasse. Mit der Banane oben drin, Knuspermüsli, die Schokolade. Top. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal.